Hier geht's richtig ab, Leute! Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Heute äh, Weihnachtsbuschkrafttreffen, aber nicht bei mir äh, auf dem großen Buschkrafttreffen, sondern auf einem kleineren und bei lauter, genau, lauter Bekannte Gesichter. Lauter Weihnachtsmänner. <lacht> Alle mit Bart, Jawus. so wie es sein soll. <lacht> das ist gehört zu Weihnachten. Ja, genau. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Verdammt starker Sturm, ne? Sven nimmt wohl Hängematte, nee. Nicht doch nicht. <lacht> <lacht> ich Gut, dann bleibt mal dran. So, neben mir der Tobi, der baut sich gerade auf. <lacht> äh, Tippi, Tarp, weil es ist verdammt stürmisch. Ja, jeder hat so sein Setup hier. Tarps, äh, Lavous, alles da. Mit Ofen, krass. Ich bin der Kleine hier mit der Kuppel. Weil bei so einem Sturm, da ist das, glaube ich, eine ganz gute Wahl. Und da wackelt nichts. Das erste Mal, dass ich es aufgebaut habe, habe ich erst beim Charles beim Ranger Check gekauft. Und jetzt bin ich gespannt, wie sich diese Haube so schlägt. Das Rainfly quasi. Jo, schauen wir mal rum. So, Mariam, du hast deine, deine Wohnung mitgenommen. Ja. Also quasi umgezogen heute. Richtig. Sehr schön, wie das sieht's ist denn ist mein aus? neues Zelt. Alter, das ist ja voll, das voll der, der Barbaren-Look hier drin. <lacht> <lacht> Coole Sache. Also Servus miteinander, ich bin der Tassilo. Ich bin halt unterwegs mit meinem Lavo. Das Ding ist für Helisport. Und ja, das ist halt meine bescheidene Behausung für heute, sag ich mal so. Und schauen wir mal eine. Ja, krass. Bescheidene Behausung. So, also, <lacht> ich habe da halt meine Liege hier drin, meinen Holzofen, sag ich mal, dann ein paar Utensilien da, was ich mir so vorgestellt hab. Und auch schon ein bisschen Holz mitgebracht, weil ich eben nicht wusste, wie das Ganze wird. Sehr geil. ja, Hammer. Krass. Cool. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man halt mal nicht gehen muss, gell? Genau. Und deswegen haben wir gedacht, nur sowas. Also von dem her. Bei dem Wetter auch dann. Genau, das war meine Entscheidung. Bei dem Wetter eben heute mit Zelt. Wie oft kann ich es nutzen, wie oft brauche ich nicht so weit laufen. Also eben. Kann man mal richtig ausprobieren dann. wieder, gell? Genau. Braucht es noch Hilfe? Ja. Dann können wir alles im Übrigen Kunst da bleiben, dann, wenn wir die andere Seite aufgebaut haben, genau. dann kannst du das Ding halten, dann spannen wir es ab und dann machen wir die Plane. das ist Mannschaftsplane, oder? Ja, Gruppensexpläne. Gruppen Gruppen So, richtig krass mit dem Wind. Jetzt regnet es auch noch. Natürlich optimales Wetter. Ja. sind wir So, unterm Tart, da kann man es ein bisschen aushalten. Sollte schon funktionieren. ich mir überlegen, was ich da. Nein, du kannst einfach einfach das ruts. Ich brauche nicht, er gibt einfach die Fälle, es ist effektiver. Sieh mir raus. Jetzt bin ich da. <lacht> Ja, hier geht's richtig ab Leute! Das war schon wieder. Einmal kurz und heftig. und so jetzt ja. nächstes Jahr muss er wieder nochmal fliehen. Der ist Berufsbushcrafter. Genau. hat gesagt, in der Wüste gibt es so hässliche Vogel, also Riesenspinnen. Die, die kommen halt da, wo es warm ist. Ne? Wenn du früh dann aufwachst, dann hast du da so eine Scheißspinne neben dir. Kamelspinnen heißen die. Und die sind verdammt schnell und die sind so robust, da kannst du drauf treten, die läuft weiter. Echt? <lacht> ja, ohne Scheiß. Du musst ja mal äh, Thomas-Gast <lacht> ich weiß nicht, der Titel von dem Video. Überlaufen ist nicht. Das Wetter ist ein bisschen besser geworden. Nicht mehr ganz so schlimm, so, dass man Bier trinken kann. Genau, dann ist das Wetter sowieso immer am besten. Deswegen sage ich mal Wohl, <lacht> zum Wohl, Freunde. Oh, mh, Privatbrauerei. Ich weiß jetzt nur nicht, wie es heißt gerade. Ist, ist gut, ja. <lacht> Ah, schön mit der Sonne hier. So, du hast eingeräuchert hier ordentlich. Ja, richtig. Ja, erzähl mal. Ich möchte einfach feststellen, ob das F8E Winterzelt in Ultralight die Wärme genauso speichert wie ähm, das polnische Lavu zelt Weil das ist ja aus Baumwolle das Lavuzelt zelt und das ist eben aus dieses Poly- äh, wie heißt das Zeug? Ja, ist ja egal. Ich will einfach gucken, ob das äh, Zelt jetzt wirklich ähm, innerhalb warm ist, genauso wie das polnische Zelt, was da hinten zu sehen ist. Das hatte ich nämlich vorher. Schön groß ist es ja und ich möchte einfach schauen, in einer Stunde ungefähr, ähm, ob, das, ob man wirklich den Unterschied von draußen nach drinnen einfach merkt. Also ich schätze mal schon. Und ähm, genug Luftzufuhr gibt es ja hier. hier zum Beispiel bei dem, bei dem Schlitz hier vorne. Also Luftzufuhr ist gewährleistet, auch hier die kleinen Löcher, wo immer wieder mal unten reinzieht. Also ich bin guter Hoffnung, dass das funktioniert. Ja. Schau mal, doch. Ist, <lacht> ist das geil. Sommer. <lacht> Wahnsinn. Ist das geil. Ja, das ist krass. Da brauchen wir gar nicht warten. Eine Stunde nee, das ist jetzt ach, schon stimmt, warm. Das brauchst du nicht warten. <lacht> Ey, das ist Hammer. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und was wiegt jetzt das Ding, wenn du es so mitnimmst? Äh, ein Kilo. Ein Kilo. Ein vielleicht Kilo noch irgendwas. Ja, aber also ist ja viel ist es nicht. So gut. Wie heißt das Teil? Ähm, das F8E von Lux. Winterzelt ist das. Der Wind hat nachgelassen. Die Laune ist nur besser. Das Feuer ist auch gut. Das Bier ist auch gut, Ja, perfekt. Läuft. Der Rauch ist auch noch am Start. Ja, der Rauch ist auch noch am Start. Ich erkenne in die Augen. Da bin ich jetzt auch erstmal inkognito auf dem Video. Voll erkenntlich. Ja. Paul wollte unerkannt <lacht> bleiben. Das ist der Mann, der uns den Platz hier besorgt hat. Tobias, geh Tobias <lacht> Aus wie? <lacht> Moment. Ja! <lacht> so, man sieht quasi gar nicht also nicht, nichts. nichts. Aber wie spät ist jetzt? Fünf oder so. Fünf? fünf. Ja, fuck. Ja. Aber schön es. Zehn nach fünf. Zehn nach fünf Leute. Dunkel wie blau. Kalt ist es. Aber schön. Der Mensch hat, uns, hat unterschiedliche ich ja, ich ich Das nächste Mal ohne Aber ich mal. Ein ein ja, ein Aber ich mochte so ja. es Das Aber ich mochte ihn ich Ich die. jetzt der, der hier. Das geht auf YouTube, ja. ja ich bin nicht gar nicht anonym. Ja, Was Feines. Vor der Doten. Und das <lacht> Aber halt gibt Also, ich find's ja noch geiler, Ja, aber die noch... besten sehen nicht. Ja. Komm mal noch. Langer Finger, <lacht> <werdet's>, halt die <lacht> Pizzeria, ihr, ihr, ihr, ihr werdet es bereuen, das garantiere ich euch. <lacht> <lacht> Wie gut das ist, weil ja, die Videos immer noch alle. <lacht> Nein, Schmarrn. <lacht> so, es ist dreiviertel zehn. 10. Unglaublich, wie schnell das die Zeit verrennt. Jetzt habe ich noch mal richtig Hunger gekriegt, mache mir meine Pilze und mein Fleisch. Und der Wind, wie man hört! Ja, der macht jetzt wieder Rabatt. Und das Feuer brennt einfach schön. Wobei der Rauch ein bisschen unangenehm ist. Aber es geht schon. Genau. Ansonsten passt alles. Ganz cool da. Schöne Nacht. Mond kann man sehen. Fast noch. Naja, eigentlich nicht mehr. Vollmond und das mit dem Wasser, die Spiegelung, wirklich erborgen. Ja, aber ich habe jetzt Hunger gekriegt und mache mir einfach mein Essen da. Genau. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber die haben sogar verdammte gebackene Bananen hier. <lacht> Unglaublich. Hey. Mit Schokolade, oder? Ja, ja mit Schokolade und Respekt. Also hier gibt es eigentlich alles, sogar Rauch im Gesicht. Oh ja, <lacht> Und davon reichlich. So Leute, die Romantik ist langsam verflogen. Das Lagerfeuer brennt zwar noch, aber die meisten sind schon weg. Es ist dreiviertel elf. Ja, ich glaube ich werde dann auch nicht mehr filmen heute. Ja was ich hier mache ist, ich teste gerade wie warm es werden kann unter diesem Dom hier mit diesem Flysheet Raincover und das merkt man richtig das Kondenswasser ist weg oder es geht fast weg und es gibt hier eine ordentliche Wärme drunter und das tolle ist da der Boden ja quasi original ist ohne Zeltboden und so kann ich den Trangia hier anzünden und krieg eine absolute mega Wärme hier rein. Richtig cool. Ich brauche es jetzt zwar nicht, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und es ist schon fast unerträglich warm sogar. Ja, ist schon komisch irgendwie, wenn man dann so außenrum eigentlich ein Zelt hat, beziehungsweise ein Rainfly und trotzdem ein Biwaksack drin liegt. Aber wie ich schon erwähnt habe ist das glaube ich eine ganz coole Geschichte. Wenn man irgendwo auf dem Berg ist vielleicht oder im Winter, einen Rundumschutz noch hat. Tja, also ich bin halt schon, ich sage immer so nachts, äh, erholsamen Schlaf und gemütlich sollte es auf jeden Fall sein. Was tagsüber ist es wurscht, aber ich brauche meinen Platz abends, wo ich dann weiß, ah, hier ist warm, gemütlich und da kann nichts passieren. Das ist eigentlich schon, <lacht> ja, definitiv so gewährleistet. So, dann gute Nacht und bis später. So, guten Morgen. Schon einen Kaffee machen. Ein paar Leute sind schon da und ja, die Nacht war relativ ruhig. Also war eigentlich ruhig, ein bisschen geregnet hat es irgendwann so. Und ansonsten tip top, hat sich ja nichts gefehlt. Ja, das kann man es aushalten. Wie gesagt, jetzt gibt es ein bisschen Frühstück und dann werden die meisten wahrscheinlich auch schon gehen. Ich muss dann auch schon bald los und habe schon weitgehend innen abgebaut. Fehlt nur noch der Dom und das war's dann. Guten Morgen. Guten Morgen, Robert. Moin, moin, Digga. <lacht> <lacht> moin, Mariam. Moin. Ja. Gut gepennt? Ja, passt. Bis auf den Ring. ein bisschen geregnet, gell? Aber er war gemütlich. Ja. Hm. <lacht> ja, genau. Wo so ist mir auch da. So, Leute, an dieser Stelle sage ich Danke fürs Reinschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Macht es gut, Servus, ciao.